Social Media oder Web 2.0 bedeutet für mich äh, einen ganz bedeutenden Wandel von Konsumieren zum Produzieren. Äh, wir sind in der Lage, äh, Wissen zu teilen, Wissen gemeinsam im Internet zu generieren und äh, dieser ganze Bereich hat von daher eine sehr große Bedeutung äh, für äh, das, was wir im pädagogischen Kontext erreichen wollen, die, für die Bildungsziele, die wir uns setzen und hat von daher eine sehr spannende Auswirkung auch auf schulische Kontexte.